Mein Name ist Sascha Sanicic, ich bin der Bundessprecher der SAV und werde bei den sozialismus zum Thema Kampf gegen Rechts sprechen. Angesichts von täglichen Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und dem Wachstum der AfD ist es von besonderer Bedeutung, dass wir eine starke und massenhafte Bewegung gegen Rassisten und Nazis aufbauen, dass wir uns ihnen in den Weg stellen. Aber vor allen Dingen auch, dass wir eine starke linke Alternative schaffen. Wie das möglich ist, wollen wir mit euch vom 25. bis 27. März bei den Sozialismustagen in Berlin diskutieren. Ich bin Peter Taft, the General Secretary Generalsekretär der Sozialistischen Partei of England und Wales. Und ich werde das Sozialismus-Event in Deutschland hope das ich hoffe, dass ihr alle event, werdet. An diesem Event werde ich eine Geschichte des struggle of der britischen Working Class and particularly the developments around Jeremy Corbyn and what it means for the British Labour movement and for bro the broader movements in Europe. I will also be speaking on the history of militant the history of the Socialist Party which I'm sure you will all find very interesting. Boyras in 27 in Berlin, Sosyalist dışı alternatifi'nin hepsini yapmış olduğu sosyalist günlerinde Türkiye hakkında e, konuşacağım, Türkiye ve Kürtistan hakkında e, bilgilendireceğim. Siz de katılırsanız e, birlikte tartışırız. Hi, my name's Laura Fitzgerald and I'm delighted to be speaking at the Socialism event in Berlin at Easter time. Um, I'm from the Socialist Party in Ireland and I'm going to be speaking about how we can fight women's oppression all around the world. But I'll also give some examples of the uh, campaign called Rosa that I'm involved in um, and our struggle for abortion rights in Ireland ο είμαι ο der θα στο βερολίνο της του σοσιαλισμού, και θα μιλήσω για την για το του και την ανάγκη να Hallo, ich bin Luzi Redler. Ich freue mich schon total auf die Sozialismustage. Wir haben gerade die 300. Anmeldung reinbekommen und ich glaube, das wird ein großartiges Event. Das ist der Kongress gegen Krieg, Rassismus und Kapitalismus. Und besonders freue ich mich auch darauf, dass Daletta Scruggs aus den USA da ist, aus Chicago. Sie ist in der Black Lives Matter Bewegung aktiv und wird uns auch über das Phänomen Bernie Sanders und was sich gerade in den USA tut berichten. Ähm, kommt vorbei, es wird großartig.